Leute, was geht? Hier ist wieder der emp doppel i Boss hier vom boss channel number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein Video am Start und nicht alleine und auch nicht mit so einem billigen Gast, sondern heute mal mit so quasi einem Gast von der Street, meine Freunde, also jemanden, den ich auch so besser kenne, sage ich mal. Und ja, stell dich doch am besten selber mal vor, der, ja. was geht, YouTube? OP, und Pointer, Mein Jungs, heute mal auf dem Kanal von meinem guten Kollegen. Kollege Slatko, oh mein Gott. <lacht> und, und warte mal, Digga. Ja, Digga, Digger. Es warte. geht weiter, es geht weiter. Warte mal, Digga. Bevor, okay. du, bevor wir jetzt hier labern, Digga, erstmal, also er macht auch Videos, so YouTube-Channel, dies, das. Und auf jeden Fall macht er krassere Gameplays als ich. Also schaut ja, auf jeden Fall bei ihm vorbei. Und fangen mal an, Digga. Fangen mal an jetzt. Digga, kurz zum Gameplay im Hintergrund. Ist äh, ganz lässige. Er spielt spielte äh, Nuklear auf der Map. Äh, express, wenn wir nicht täuschen, mit das Ska Kein Plan. Ganz lässiger spielt ähm, ist nicht so wichtig, das Gameplay im Hintergrund. Jungs, bevor wir das Thema heute ansprechen, möchte ich nur kurz davor sagen, bevor die Leute dann in die Kommentarbox schreiben: ey yo point, ey yo boss, ihr seid voll die Hater, dies, das. Wir sind wirklich keine Hater. Wir gönnen jedem, was er sich ehrlich erspielt hat, was er sich ehrlich verdient hat. Das heißt, Abozahl oder gute Gameplays. Jungs, aber. Leute, die ihre Gameplays faken oder ihre Live-Kommentaries faken, wisst ihr was, da kann ich einfach nur ausrasten, oder Oder was meinst du, Slapko? Ja, Digga, ganz, da bin ich ganz deiner Meinung, Digga, also solche Leute, die so meinen so, ja, wir haben hier die krassesten Gameplays, aber Digga, die Gameplays dann fake sind oder sowas, Bullshit, Digga. Digga. Kannst echt nicht bringen, weißt du. Ohne Witz, guck mal, bei mir ist es ja so, ich mach keine krassen Gameplays, Digga, dann sage ich auch nicht, dass ich krasse Gameplays mache, Digga, so macht man das, Digga. Aber Digga, du bist wenigstens real, weißt du, was ich meine, wenn man sich deine Gameplays anschaut, die, die sind vielleicht nicht mehr so krass, früher waren die krass, Digga, ich weiß selber, aber die sind vielleicht jetzt nicht mehr so krass, aber die sind real, weißt, aber wenn du dann von den anderen Jungs Gameplayern triple nuclear live, willst du mir was erzählen, man, das sind zusammengestellte Lobbys, weißt, ich will jetzt keinen direkt ansprechen, aber, ähm, ja, wer Gameplays faked ist, ein kleiner Hurensohn, oder? <lacht> da bin ich, da <lacht> bin ich ganz deiner Meinung, Digga. Digga, muss man schon mal ehrlich sagen, oder? Muss man schon sagen. Aber, Digga, das Ding ist, die Leute, die sowas machen, Digga, das sind ja dann nicht nur solche Menschen, die so Gameplays oder sowas faken, Digga. Das sind ja auch dann meistens Menschen, Digga, die so aussehen, Digga, an denen man sich kein Beispiel <lacht> nehmen sollte. Also ich will ja wirklich nicht haten, so ist ja so jedem seine Meinung, wie er so aussieht oder so. Ja, Mann. Aber so die ganzen Menschen so auf YouTube, die zurzeit so Zeit so am Sein sind, keine Ahnung, mit Facecam, dies, das, die sehen halt einfach alle jetzt nicht so fresh aus, sag ich mal. Oder was sagst du dazu, Digga? Ja, Digga, ich habe mir schon quasi hier ein äh, Blatt Papier gemacht, 10 auf 10, um das oben die Facecam zu verdecken, Digga, damit ich nur das Gameplay sehe, weil, immer, <lacht> weil die Jungs zurzeit so hässlich sind. Ich verstehe auch nicht, wieso die ganzen hässlichen ganz oben mitspielen, Digga. Ich verstehe das auch. Aber scheiß drauf, wie sie aussehen. Wir möchten, wir möchten die Jungs ja nicht nach dem Aussehen, nein, Bootcamp, nein. sondern nach dem Gameplay. Digga, das Ding ist, warte, warte, okay, Digga. Sie sehen, okay, sie sehen vielleicht jetzt nicht hässlich aus, Digga, aber so der Style an sich, Digga, selbe Frisur und der ganze Bullshit, Digga. Ja, das Digga. darf so nicht publiziert stimmt, werden, meine Freunde. Ja, das stimmt, Digga. Das stimmt echt. So, aber, Digga, rede du erst mal wieder über Gameplays, Digga. Das ist mehr so deine Schiene. Ja, Digga, weißt du, weil für mich ist nicht wichtig, wie jemand aussieht. Da scheiße ich wirklich drauf. Sondern für mich ist wichtig, wenn jemand, wenn jemand seine Gameplays fake Digga, das ist was mich abfuckt. Und wenn die Leute dann nicht checken, weißt du, was ich meine? Das ist was mich abfuckt. Und ja, Digga, was willst du machen, ey? Was willst du machen? Ja, kann man einfach nichts machen. Aber die Leute, die müssen es halt wirklich auch einfach mal checken. Die müssen es ja realisieren. Ist ja auch ganz einfach, wenn sie jemand zum Beispiel mit Facecam oder so, so Live-Commentary macht, oder der hat einen orbital und guckt nicht auf die Map oder so, dann muss man das doch checken, Digga, also so mit dem Kopf so nach oben rechts oder so. Ja, Mann. Aber die Leute checken das einfach nicht und. Wir wollen euch quasi in den Kopf reinreden, dass ihr da mal ein bisschen aufpassen müsst. Richtig, richtig. Ihr müsst mal aufpassen, wie die Jungs sich verhalten, wenn sie zum Beispiel einen Live-Commentary machen, Jungs. Wenn die irgendwelche Scheiße labern oder im Nachhinein die Aktion erst sagen. Zum Beispiel, wenn sie gestorben sind, sagen sie erst zwei Minuten, dass sie. Zwei Minuten später, dass sie gestorben sind. Oder ähnliches. Also, ich bin nicht so dumm. Ich check, wenn jemand einen Live-Commentary fake, Juckt mich an sich nicht, aber ich find's schade, dass man seine eigenen Abonnenten belügt, quasi. Hau rein, Digga. Und weißt du, was auch wichtig ist, Digga? Ja. Wenn du sagst ja, du checkst es, Digga, ich weiß, warum wir das checken. Weil wir Leute von der Street sind, Digga. <lacht> Weil, Digga, auf der Street, Digga, da muss man auch die Leute durchschauen, Digga, durch Verhalten, Digga, was die abziehen ja, und sowas. Deswegen verstehe ich. Man wir muss sowas. sich in den Kopf von den Leuten reinsetzen, eben, damit so. man weiß, wie die denken. Damit ist man so. immer auf jede, auf jede äh, Aktion muss man quasi vorbereitet sein. Wisst ihr genau. was ich meine? Und sowas müsst ihr euch auch aneignen. Seid ihr auch beim Gameplays schauen, seid ihr dann besser. Und auch auf der Street, wenn ihr so mal, keine Ahnung, wenn jetzt mal, ich sag mal so, ein dünnerer Mensch von euch zuschaut. so Ihr seid so abends auf der Street, seht so ein paar krasse Jungs, so wie jetzt ihn und mich zum Beispiel. Und ihr denkt <lacht> euch jetzt so, scheiße, Digga, was haben die vor? Und ihr kennt es nicht so an der Gestik und Bibik und sowas. Da müsst ihr einfach das verstehen, Jungs. Dann checkt man das ganz schnell, was einer vorhat. Ist, ist so. Ist so, Jungs. Das liegt in den Genen. Da kann, da kann niemand was machen, wisst ihr, was ich meine? Aber im Endeffekt, ja, Jungs, wir wollten euch nur sagen... Ähm man muss besser aufpassen, wenn Leute ihre Gameplays faken, Jungs, weil ich finde, das ist keine, keine gute Sache, Weiß, oder was meinst du? Finde ich auch nicht gut, auch wenn ich jetzt nicht so auf die Gameplays allgemein schaue, aber trotzdem, das ist ja trotzdem Lügen, Digga, und jeder weiß, Lügen, Lügen, das gibt Rügen oder sowas. <lacht> also, ist auf jeden Fall nicht fresh, merkt euch das. Mal wieder ein krasser Freestyle. Hast du noch einen Freestyle, Digga? Du noch einen Freestyle? Komm. Ey, die Leute, auf YouTube. Freestyle. Okay, Digga. die Leute auf YouTube, sie sind am Lügen, wenn ich sie sehe, fick ich sie mit einem Knübel. <lacht> <lacht> also, für die, die es nicht wissen, ein Knübel ist sowas wie ein Baseballschläger, so umgangssprachlich hier auf der ja, Street, ja. oder? Auf der Street so nennt man das hier halt, Knübel, Digga, damit man, wenn man jetzt nicht so von Polizei abgehört wird, dass sie nicht checken, okay, da hat ein Basie dabei, deswegen sagen wir hier Knübel, ganz easy. Und, Digga, wie lange geht das Gameplay überhaupt noch, Digga? Digga, sechs Minuten, ja, hau mal rein. Dann, dann sind hab, wir hier fertig, Digga. Zeit, Digga. Sind wir fertig? Wir sind, glaube ich, fertig, Digga. Dann, ja, ja, ja, lass ich dir mal den letzten Wort, Digga. Ja, Digga, Jungs, passt auf jeden Fall auf die Gameplays auf. Wenn jemand ein Live-Commentary-Fake nicht positiv bewerten, ohne zu haten, Jungs, weist den netten Herrn darauf hin. Und ja. Jungs, das war's von mir. Slaughter, was willst du noch sagen? Euer Boss ist Owen, okay, bitches, no homo. Skurrr. Skurr.